Geschäftsfall 4, auch hier haben wir also ein Datum angegeben, an dem wir etwas tun, nämlich wir bezahlen Leasinggebühren, Leasinggebühren ist ein Aufwand und wir haben einen Zeitraum angegeben, also deutet alles wieder auf periodengerechte Erfolgsermittlung hin und auch die Aufgabenstellung, nämlich wir sollen am 31.12. die Vorabschlussbuchung bilden, also den Buchungssatz angeben und dazu gucken wir uns jetzt mal den Geschäftsfall erstmal genau an und zwar wir müssen etwas bezahlen, und zwar einen Aufwand, also Leasinggebühren. Das machen wir aber erst im nächsten Jahr. Das heißt, wir haben im alten Jahr am 31.12. eine Verbindlichkeit. Ähm, diese Leasinggebühren sind da noch nicht realisiert, noch nicht bezahlt. Und diese Verbindlichkeit buchen wir auf so viel. Also sonstige Verbindlichkeiten haben wir hier. So, und wir haben einmal im alten Geschäftsjahr den November bis Dezember. Dann kommt das neue Geschäftsjahr. Da haben wir den Januar bis April. So, und November, Dezember sind zwei Monate und im neuen Jahr haben wir vier Monate. So, Leasinggebühren sind brutto, da muss man aufpassen, 714. Das heißt, das rechnen wir mal im Netto oben: um 714 geteilt durch 1,19 gibt 600. Also 600 insgesamt netto. Geteilt durch 6 Monate mal 2 gibt 200. Und im neuen Jahr, gut, das ist das Doppelte, sind jetzt 4 anstatt 2 Monate. Aber machen wir nochmal die Rechnung, 600. Geteilt durch 6 habe ich einen Monat, mal 4 habe ich 4 Monate. Und das sind dann 400 Euro. Also Leasinggebühren anteilig als Aufwand im alten Jahr 200 Euro, im neuen Jahr 400 Euro. Das heißt... Wir müssen jetzt diese sonstigen Verbindlichkeiten buchen. Und wir müssen ja diese 200 Euro am 31.12. Die sollen jetzt endlich ins G&V rein. Das heißt, wir müssen hier einen Aufwand buchen, nämlich Leasinggebühren. Und das ist das Konto 6710. LS. So, und jetzt aufpassen, hier 200 Euro aber Leasinggebühren sind vorsteuerpflichtig, das heißt, wir müssen nicht Vorsteuer buchen. Das muss man den sonstigen Verbindlichkeiten besonders aufpassen, ob man hier Vorsteuer buchen muss, und zwar auch am 31.12. Also haben wir die Vorsteuer, und das sind 19 /2, 38. So, das Ganze an. Jetzt die sonstigen Verbindlichkeiten, Passivkonto im Haben. So viel mit 238. Das ist also die Vorabschlussbuchung am 31.12. Nächste Aufgabenstellung ist dann die Buchung im neuen Jahr, das heißt im April. Ich mache mal in Klammern neues Jahr. So, da lösen wir diese sonstigen Verbindlichkeiten auf. Das heißt, die wanne dann ins Zoll mit 238. So, und dann buche ich ganz normal die 400 Euro, die hier auch ins neue Jahr gehören, als Aufwand. Nämlich 6710 LS 400. Und auch hier wieder aufpassen, die Vorsteuer dazu buchen. Und zwar 400 äh, mal 19%. Prozent Also ich gehe hier von den 400 aus bei den 238. Das ist schon der Bruttobetrag. So, das sind äh, Kopfrechnen 76. So, das Ganze an. So, und das machen wir per Bank. Also per Banküberweisung. Aktivkonto immer haben. Die Minderung 2800. BK, so und jetzt wenn ich das hier zusammenrechne, kommen 714 raus, genauso wie oben im Geschäftsjahr ja angegeben 714 brutto überweisen wir.